Ich stelle meine Eignung nicht in Frage. Ich bin felsenfest von mir überzeugt. Der Fels ja. in der Brandung, könnte man meinen. Und ganz genau deswegen <lacht> solltet ihr es nicht tun. Sulamin hat das schon ganz deutlich dargestellt. Nur weil ihr eine Assoziation zum Wasser habt, seid ihr nicht Effort verpflichtet. Und das weiß er auch. Nun, das ist richtig. Aber ich habe einen Pakt. Nicht wahr? Aber nicht mit Effort, oder? Nein, mit dem grauen Mann. Aha. Aber dieser andere Effort geweihte Haubentaucher hat die beiden ja irgendwie gleichgesetzt. Also wird das schon passen. Ja, und Effort und ist der Sohn von Zwafnir, genau. Und außerdem bin ich der Erwählte von Chalvin. Also ich würde da überhaupt keine Sorgen mehr machen. Was hat denn Chalvin jetzt verdammt nochmal damit zu tun? Außerdem, ja. weil ihr es dauernd wiederholt, wird es nicht wahrer Boltax. Aber sie hat es doch selbst gewissermaßen gesagt. Gewissermaßen. Bitte nicht streiten, ich mag das nicht. Also wenn ihr möchtet, ich nehme das vorhin gerne in Verwahrung, wenn ihr Ich Passt darauf auf, ähm, da könnt ihr mir vertrauen. Und wenn Gefahr droht oder wenn ihr sagt, ich soll soll's blasen, dann tue ich das. Oder ich versuch's. Also ich persönlich würde es gerne bei Bolltags belassen, aber ich möchte gerne, dass er euch die Möglichkeit gibt, nun euch damit auseinanderzusetzen, vielleicht darüber zu meditieren, euch auf es einzustimmen. Solche Natürlich. Warum, warum sollte ich ihr diese Möglichkeit verwehren? Ja, genau, dann ist Das ist äh, eine total gute Idee, das finde ich total toll. Gut, äh, ja. dann verabredet euch doch vielleicht einmal in dieser Sache die nächsten Tage. Ja, super und, gerne. Ja, und äh, was Jela Guirek angeht, äh, dann weiß ich jetzt, wie ihr dazu steht. Herzlichen Dank für diese Informationen. Das wohl. Gut, dann werden wir uns jetzt alle wieder unseren Aufgaben zuwenden. Ich gehe dann in die Stadt und frage in den Effa-Tempel nach. Ja, das ist ja toll, da mache ich auch mit. Ich komme mit Havulgard. Unamin beginnt zu verstehen, wieso Havulgard so genervt wirkt. Und äh, während Eva Nora sich noch ihre äh, ja, äh, ledernen bzw. Ölgetränken äh, Seemannskleidung glatt streicht, knallt Havulgard noch die Tür zu und mit schweren, schnellen Schritten äh, davon zu verschwinden. Oh, ich muss mich beeilen, ich komme gleich. Äh, tschüss! Er fährt mit euch. Und mit euch, avis ah, und so. Und wenn die Tür zu ist, meine ich noch so zu Boltax. Ich fange an zu verstehen, was Havulgards Problem ist. Aber sie ist doch irgendwie ich weiß nicht. Absicht. Ja. Auf eine sympathische Weise. Ja, wie ein Welpe, nicht wahr? Ja. Nun, ich werde mich zu gegebener Zeit mit ihr zusammensetzen. Dann können wir in meiner Zelle, äh, in meinem Zimmer, darüber meditieren. Ich bin ich will, sicher, sie kann noch etwas von ihr lernen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. <lacht> felsenfest, du verstehst. <lacht> ah. Aber nichtsdestotrotz, wer auch immer das Horn blasen wird, ob ich es sein werde, sie oder vielleicht dann doch, Herr Vulgard. Es kommt am Ende auf die Situation an und derjenige, der das Horn hat, muss es blasen. Ja, ich denke auch. Nun ja, ich, ich schlage Raphims Rat nicht leichtfertig in den Wind, aber ich halte es auch für keine gute Sache, es uns mit unserer Bordgeweihten zu verscherzen. Nein, das wäre tatsächlich nicht so klug. Ich... Äh, ich weiß nicht, ich finde diese andere Effortgeweihte durchaus anstrengend. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass es so angenehm wäre, sie an Bord zu haben. Nun, ähm, wir könnten sie auf dem Trollzackerdeck unterbringen. Hm? <lacht> Nun, ich schlage vor, wir finden erst einmal heraus, welche Aufgabe wir als nächstes angehen wollen. Ob wir tatsächlich eine Arche jagen wollen. Und nur die Gefahr besteht, dass eine Arche uns jagt. Aber nun ja, wir werden sicher bald mehr wissen. Nun, so oder so, irgendwann wird es zu einer Konfrontation kommen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und in dieser Zeit ist Zögern nicht mehr angebracht. Dann muss alles Knall auf Fall gehen. Gut, dass wir das Horn bei uns haben. Ich bin sicher, es wird jemanden erwählen, der es dann auch blasen kann. Ja, und äh, ich müsste demnächst mal eine Stadt anzünden. heute Es ist ein Pakt, den ich eingegangen bin, und äh, der Elementarherr der Flammen wird ansonsten sehr zürnt sein. Und äh, wir wollen ihn nicht gegen uns wissen, sondern lieber auf unserer Seite. Nun, wir werden sehen, ob sich eine Gelegenheit ergibt. Nun, ganz sicher. Äh, irgendeine äh, Gelegenheit wird es schon geben. Es muss ja nur ungefähr stadtgroß sein und äh, irgendwie bewohnt. Gut, und dann würden wir uns auch wieder aufmachen. Okay, Diamant, das, was hattest du vor? Diamantos hätte noch Abel mir und Raphim hinterhergeschaut, wie sie sich vom Bord begeben, Rechnung Stadt, und äh, hätte sich dann an äh, äh, Rand des Schiffes zu Serpentilio gestellt. Der äh, ebenfalls wohl eben noch über die Reling geschaut hat. Serpentilio, wir müssen reden. Habt ihr ihre äh, unangenehmen unangenehme Nebeneffekte? Ja. Ihr lasst mich einmal sehen. In meinem Labor besser. Ja. Es sind fünf Tage vergangen, das bedeutet, du bekommst einen Punktverfall? Äh, nein, das heißt, ich bekomme fünf Punkte Verfall, denn ich bekomme pro Tag einen ein genau. Punktverfall. Verfall und wir sind beim ersten Schwellenwert ange das erreicht, ich. wo ich eine Konstitutionsprobe würfeln kann, die erschwert um den ersten Schwellenwert das ist, also um eins. Gut. Ähm. Du ich habe momentan eine Konstitution Pakt von. GP ausgeben, aber du kannst auch erstmal den K.O.-Wert würfeln. Richtig, weil wenn ich noch äh, meine Konstitution nicht schaffe, äh, passiert noch nichts. Und ich habe momentan eine Konstitution von 22, das heißt, ich bin auf die 20. Äh, oh, die erste, wegen dem Gurgulum. Richtig, die ersten zehn die ersten 20 also also 20 Tage kann ich nur auf die 20. Ja. Man könnte oh. sagen, da beißt sich dein Gurgulum in den Schwanz. Mhm. Um Mal Frost, zu zitieren: widerlich. Widerlich. Aber dennoch spürt Diamantus natürlich dieser Konflikt oder diese Intitel. Das Entität. Kratzen im Hals, es, dieser, ja. dieser Dorn. Du merkst auch wieder so in deinem Hals eine, eine Süße. Es so, so, so, vielleicht wie Honig von der Konsistenz, aber es kratzt in deinem Hals. Und ab und zu versuchst du so zu husten, aber dieses Kratzen will einfach nicht verschwinden. Und du weißt, dass dieser Dorn immer weiter hineinragt, auch wenn er unsichtbar ist und zugewachsen und zugewuchert. Aber du, du merkst auch diese Schlinge, die sich um deinen Hals gelegt hat und immer wieder mal, ja, drückt. Ja, was erst nur ein kleines Kissen im Rachen war, hat sich über die letzten Tage äh, exponentiell ein wenig gesteigert. Und das macht Diamantis auch ein wenig Bammel. Äh, so äh, folgt der Serpentilio mit in sein Labor hinein und äh, sorgt dafür, dass die Tür hinter ihm geschlossen wird und schloss sich im, äh, der Schlüssel sich im Schloss dreht. So. so. Sehen wir uns das einmal an dem Platz. Ich werde es betrachten. Er haltet still, wenn ich es, äh, den Dämon versehentlich piekse, könnte es sein, dass er zurückpiekst Und zwar euch, nicht mich. Ihr müsst wissen, wie diese Dinger sind äh, gewissermaßen äh, sehr unlieb darin, sich entfernen zu lassen. Zumindest mit profanen Mitteln. Keine Sorge, keine Sorge. Ich weiß, wie man ihn los wird, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, er hat irgendein Dorn ausgeformt, zumindest Ir irgendwas sticht in den Rachen. Und es fühlt sich so an, als wäre es wär über die letzten Tage gewagt. Hm, macht einmal auf. Ich Vermutlich, es ist nur ein Gefühl. Die Dornen des Dämons sind nicht wahrhaftig lang genug, um bis an euren Rachen durchzustechen. Hier hm. sieht allerdings ein wenig wund aus. Es könnte einfach nur ein Nebeneffekt sein, den die... Bindung auf euren Körper hat. Schließlich ist es anstrengend, die Dinge, die nicht aus dieser Sphäre sind, in die Serie zu halten. Wo ist denn dieser Dolch, den du mir falsch hast, falls das Ganze schief gehen sollte? Ja, ich arbeite noch dran. Macht euch keine Sorge. Innerhalb der Woche habt ihr ihn. Das, das will ich hoffen. Wenn mir das irgendwie um die Ohren geht, ich, ich will eine Möglichkeit haben, ihn vom Hals zu bekommen. Auch wenn du nicht da sein solltest. Wenn es hart auf hart kommt, könnte ihr ihn mit Weihwasser äh, beträufeln. Dies wäre allerdings sehr schmerzhaft. Hm. Dann merke ich es mir für den Notfall. Aber... Es, es ist nicht alles nur unangenehm. Meine Reflexe sind die letzten Tage... ...so geschärft wie noch nie. Und diese neu erwonnene Kraft durch mich fließt, fast schon atemberaubend. Naja, es dann ist Ihr ein wenig Zeit brauchen, euch an die Veränderungen zu gewöhnen. Wir haben einen, sagen wir, sehr potenten, sehr potenten, potentes Exemplar ausgewählt. Nun, ich kann nicht sehen, dass euch irgendetwas fehlt und die Bindung scheint, soweit ich das feststellen kann, vollständig geglückt zu sein. Ihr braucht vermutlich nur mehr Zeit, um euch daran zu gewöhnen. Ich will, dass du alle paar Tage da ein Auge darauf wirfst, ja. Nicht, dass das Ding noch irgendwas macht, was äh, wir nicht wollen. Selbstverständlich doch. Aber was das auch immer für eine Anmöglichkeit ist, die drauf liegt. Die scheint wunderbar zu klappen. Wenn kann durch die Stadt laufen, an Leuten vorbeigehen. Jemand scheint mich auch nur irgendwie komisch anzuschauen. Teilweise so sch scheine ich fast schon selbst vergessen, dass ich das umhätte, wenn dieser verdammte Dorn nicht mehr. Ja, ich werde sehen, ob sich an diesem speziellen Eigenschaft etwas machen lässt. Nun gut, dann äh, in Fort mit euch. Es gibt nichts, was ich hier tun lässt. Gut, ach, und denk an diesen verdammten Dolch. Sicher doch. Was, ich muss gerade erst mal sehen, habe ich überhaupt den Zauberklinge? <lacht> Ups. Es gibt ja 23 Möglichkeiten, magische Waffen zu machen. Ja, dann mussten wir ein Ballschwert machen. Ne? Ich kann auch einfach einen Bernstein durch für dich erstellen. Du musst mich nur einweihen. Bernstein ist nicht von Natur aus verletzend gegen Vlackerats-Dämonen. Äh, ja, aber der, ist, der macht ja Pryos-Schaden. Machen normale Bernsteine nicht. Ja, dieser schon. Ja, dieser, aber nicht jeder. Das ehemalige Hexagon, was äh, vor euch aufragt, ist wohl vor langer Zeit abgebrannt. Ihr könnt zwar noch die steinernen Umrisse erkennen, aber äh, vor allem der obere Teil des zweiten Stockwerks ist nur noch äh, eine schwarze Asche, ein paar kohlige Ruinen und äh, verbranntes Holz. Auch die Bücher sind wohl den Flammen zum Opfer gefallen. Sie liegen zu einem großen Haufen gekehrt am Rande etwas außerhalb und ihr könnt sehen, wie dort wohl ein sehr brummeliger Geweihter steht, der euch mit fast blinden Augen ansieht, wenn ihr näher kommt, um sich dann wieder seinem großen Bücherstapel zu widmen, wo er dann wohl versucht noch zu sortieren nach völlig verbrannt oder teilweise noch rettbar. Um, ansonsten ist in dem Hesine-Tempel nicht mehr viel von Interesse. Ah, euer Gnaden. äh Tannhäuser, wenn ich mich richtig erinnere? Dann, Oh, ich kenne von dich, gröder Mann. Du weißt Dinge. Ich weiß viele Dinge. Nun, äh, können wir euch irgendwie helfen, unterstützen in irgendeiner Weise? Weißt du auch, warum die Sonne morgens aufgeht und abends wieder unter? Ach, halt auch die das Klappe. kann ich dir erzählen, Elf. Weißt du, was ich in meiner Tasche habe? Mmh. Jetzt schaut er interessiert. Darin holt die Hand da vorne, ist ein, hier ein Knäuel verdrehte ähm, Bogensehnen. War Bogenseh. schon wie, so, wie so ein Wollknäuel, nur halt einfach aufgewickelt. Nun, ich hatte angenommen, dass ihr philosophieren wollt. Das hätte durchaus spannend werden können, aber so verschwendet ihr nur meine Zeit. Nun, wie können wir euch irgendein, in irgendeiner Weise helfen, euch unterstützen? Nun, dort drüben äh, könnt ihr euch mal die Bücher angucken. Die sind noch nicht sortiert von mir. Und wenn ihr Exemplare findet, die äh, rettbar oder kopierbar aussehen, dann äh, legt sie auf diesen Stapel. Und alles andere, was zu sehr stark verkohlt ist, auf diesen Stapel dort. Natürlich, aber ich dachte, es mir im moralischen und übertragenen Sinne kann ich kann euch Mittel Verfügung stellen, um diesen Schrein des Wissens wieder aufzubauen. Nun, dann beschwört meinetwegen ein paar Genie mehr herbei. Nun, die... Einen aus Holz, einen aus Stein. Nun, das wäre natürlich möglich, aber äh, vielleicht könnten wir ein paar Handwerker abstellen, um euch zu unterstützen. Seht ihr hier irgendwo Handwerker? Nun, ich... Wir... Ich habe die Mittel, um die eventuell in die Wiege zu leiten. Ich habe mit Rabenmund gesprochen. Er sagte, dass der hesinde keine große Priorität hat. Die das Leute müssen essen, die Leute müssen wohnen. Es ist kalt dort draußen und er sagt, dass sein hesinde äh, es einem nicht warm macht. Nun, teilt ihr diese Ansicht? Selbstverständlich nicht. Seht ihr, Seht ihr mich gerade Häuser aufbauen? Nein, ich sortiere Bücher. Ich ebenfalls nicht und nun, ich habe einen gewissen Einfluss auf ihn. Nun, dann... Entweder macht ihr euren Einfluss geltend und geht zum blauen Palast, oder wir beschwört mir jetzt hier ein paar Ginne, Stein, nee. Holz. Äh, was kann ich noch brauchen? Äh, meinetwegen ein, ein feuer Gin, der, der die Kälte vertreibt. Aber bloß soll er die restlichen Bücher nicht verbrennen. Natürlich. Dann setzt es was. Natürlich. Äh, Arafin fasst einmal an. Gucken wir uns diese Bücher dort. Äh. Naja, also ich habe ein bisschen, ein bisschen Verständnis von den Holzarbeiten schon. Ah, Soll ich mir vielleicht irgendwas anschauen? Natürlich. Also ich bin jetzt kein Handwerker, aber für so eine Bank kann ich euch vielleicht schon zurechtzimmern. Ausgezeichnet. Also dann geht doch einmal bitte zu Olibim Geftar. Das ist einer der Obstbauern. Vor seinem Bauernhof liegen wohl Stapel mit Klaftern Holz. Ihr seid stark. Die könnt ihr auf eure Schulter nehmen und dann bringt ihr mir zwei große Balken. Vielleicht sollten wir erstmal die Dächer ausbessern, damit die weiteren Bücher nicht beschädigt werden. Sag mal, grüner Mann, wenn du noch Tannenhäuser heißt, warum ist deine Robe dann blattgrün? Könnt ne. ihr euch nicht hilfreich machen, anstatt dumme Fragen zu stellen? Ich kann beides. Nur da tut es und stellt keine dummen Fragen. Sie war tatsächlich einmal Tannengrün aber sie ist ausgeblechen. Vor allem oh. ist das auch etwas Staub, seht hier. Sag mal, weißt du, was in letzter Zeit passiert ist in der Welt? Wenn du doch Sachen weißt? Nun, ich weiß eine ganze Menge. Vor allem, wenn ihr sagt, in letzter Zeit bezieht ihr euch auf elfische Maßstäbe, auf zwergische oder auf menschliche. Oh. Na, ja, man denkt nur einen Moment lang nach. Äh. Das ist eine philosophische Frage. Es ist gerade mal zehn Jahre her. Er scheint zu rechnen, nickt dann. Was möchtet ihr wissen? Weißt du, warum die, warum die Harfe von, Saransa, von Sassandra aufgehört hat zu spielen? Hmm. Sassandra. Wüsste nicht, dass Sassandra eine Harfe hat? Oh, aber ich kann sie nicht mehr hören. Vielleicht hat sie keine mehr, vielleicht hat sie jemand weggetragen. Nun... Das kann sein. Sassandra, oh. das müsste beim Südwall sein, korrekt? Dann habe ich einen Zug mit den Schultern. Oh, na gut, wenn du es nicht weißt, dann frage ich jemand anderen. Nein, nein, warte, warte, warte. Also, Bitte Sassandra an? ist eine Festung. Ähm, eine sehr alte Festung, die an dem Südwall liegt. Und wenn wir diese zehn Jahre präzisieren und daraus, sagen wir, zwölf Jahre machen, ich denke, in elfischen Maßstäben sollte diese Rundung äh, verständlich sein, dann würde dies mit der Eroberung von Rulat durch den Sphärenschänder zusammenhängen. Meint ihr das? Ich mag Rätsel. Ja, ich denke. Meine, meine Sippe hat gesagt, das war sie vielleicht fortgetragen hätte. Aber was würde er mit einer Hafe wollen? Dann äh, habe ich euer Rätsel tatsächlich gelöst. Ihr, ihr Ja, ja, ja, genau, den meine ich. Nun, äh, lasst mich einmal die äh, zeitlichen Abstände rekonstruieren. 1019 äh, war er auf Rulat. Äh, dort befreite er ebenso einen Rabenbund. Allerdings nicht den Ort dort oben in der. Äh, Feste. Ein merkwürdiger Zufall, nicht wahr? Aber die Familie Rabenmund ist groß. Und dann, ich weiß nicht, ob er selbst auf Südwall war, zumindest ging er nach Mendena. Und zwar mit einem gewaltigen Sturm. Mittlerweile sitzt dort nach Xeran Havax. Löst das euer Rätsel? Benarion hat zwischenzeitlich angefangen, der Typ redet zu so lange. Benarion hat währenddessen schon angefangen, irgendwie zu zum stehen und glaube ich, Arme mir zu flüstern. Oh, meine, unsere, unsere Vettern haben, bevor sie vor langer Zeit äh, fortgegangen sind, die Hafe hier gelassen. Und sie spielt ein wunderschönes Lied, das die, das die See verschlossen hält. Was, was riecht für ein Blödsinn, was für eine Hafe? Die von Sassandra. Und sie hatte immer einen sehr, einen sehr fernen, aber, aber seichten Klang im Wind. Im, Im, Ostwind. Aber jetzt ist der fort. Ihr müsst euch auf seine Rätsel Zeit. einlassen. Denkt mit. Wird Nein. Er redet nur Nein. von Hafen. Nein. Hört ihm zu, verdammt. Er redet in Rätseln und diese müssen gelöst werden. Ja, mehr. ich hole jetzt einfach die Balken ab. Mir ja. passt du noch auf die beiden auf. Ihr, Natürlich. ihr, ihr seid ein gespannt. Naja, jedenfalls dachte ich mir, wenn ich sowieso hier in der Nähe bin, dann könnte ich auch hingehen und sie auch mal wieder anklingen lassen. Vielleicht Als braucht ihr nur jemanden, der uns und zu einer Seite zieht. Aber es ist zu schrecklich dort draußen auf dem Wasser. Also die Rehe von einem Harfe. Von einem Ort... Heißt dieser Hafe Sassandra oder der Ort, wo ihr diese Hafe finden wollt, Sassandra? Hört ihr mir nicht zu? Nein, normalerweise der nicht. Der Ort heißt Südwall und es gibt dort eine Festung, die Sassandra heißt. Das müsst ihr doch wissen. Außerdem mhm. habe ich es eben gesagt. Ihr müsst mir okay. zuhören. Wir ja, haben, haben unsere Vettern vom Ormea dort gelebt. Aber macht mich wirklich wütend. Ihr ja, schon. ja, ja. Also noch einmal. Dieser Ort, Sassandra, liegt bei Südwall und dort seine harfe die heißt sie ist kein jammer sie hat keinen namen was immer ein jammer sein mag aber nun was hat ein seeleninstrument schickt ja, ja. ihr denn nichts von elfisch nein kein stück ja, siehst du siehst du früher war ein riesiger strudel im wasser ein, ein großer Abgrund in die finsternis hinab ah, und unsere Väter fanden den unschön, denn und ich weiß nicht warum, aber du kannst dir vorstellen, dass ein Loch im Wasser sehr unschön ist, nicht wahr? Nun, es ist ein Unheiligtum, so ich weiß, ja. Genau, ja, weiß nicht, was das ist, also zuckt er mit den Schultern und nickt so, aber er weiß bestimmt, wovon er spricht. Naja, und, und dann haben sie die Harfe gespielt, um das Loch zuzumachen. Und dann war das Wasser schön und die Harfe, ihr Klang hat sich in den Wind eingegliedert. Und ihr wisst, wo diese Harfe ist? Oder ihr sucht da hier? Irgendwo, er zeigt direkt auf eine Wand halt, aber es muss wohl raus in Richtung des Meeres sein. Dort in diese Richtung. Äh, aber ein gutes Stück noch. Vielleicht, vielleicht zwei, zwei dort, Märsche zu Fuß. Dort draußen ist das Meer. Wie kann eine Hafen auf einem Meer sein? Oder ist sie unter dem Meer? Nein, nicht schon wieder. Ist sie auf dem Meer oder unter dem Meer? Ich weiß ja nicht, wie das Meer so ist, aber wenn es ist wie ein See, kann da drin ja auch Land sein, Abelmeer. Nun ja, unter dem Meer, richtig, aber... das macht die Sache etwas kompliziert. Wenn es diese Harfe unter dem Meer ist, müssen wir hinabtauchen und... Na, ich würde ungern in einer Nähe eines Ohnertums tauchen, wenn wir schwimmen, wenn ihr versteht. Es ist nicht gut für die Seele und für den Körper. Ich... Äh aber noch nie in der Hafe gespielt, aber viele andere Instrumente und Unterwasser hat noch keins von ihnen funktioniert. Aber ich frag Voltax, vielleicht weiß ihr das, der kennt sich ja in Wasser aus. Nun, ich vermute Oh, richtig, wo da wollte ich eigentlich hin. Ach, ihr seid so, habt in Aufmerksamkeit Spanne eines Eichhörnchen, hat euch schon mal irgendwas gesagt. Die habt ihr ebenso, Aber mir Ach, Hört ihm doch zu, wenn er redet. Ich bin nicht hilfreich und spreche nicht den Rätseln. Er ihr Menschen einen. wiederholt euch immer so oft, da ist es besser, wenn man euch nicht zu so viel zuhört. Schließlich, wenn man lange genug wartet, sagt er ihm sowieso dasselbe nochmal. Ja, also, eine, eine, eine Harfe, die ein Unheimlichstum beruhigt, kann sich auch verschließen, zerstören? Instrumente sind eigentlich nicht dafür da, um Sachen zu zerstören. Ihr sollt zuhören. Er hat doch schon gesagt, dass sie vor grob zehn Jahren, also zu Zeiten von dem, er sagt es eben selbst, Yama Varadioi, der Öffner der Tore, des Fährenschänder. Seitdem ist sie verklungen. Sie muss dort hm. also noch irgendwo sein. Hm. Nun gut. Er sagt einmal, Mendaria war der Name nicht, wahr, Ja. Äh, ihr könnt ihr sie finden? Orten? Waren? Naja, ihr müsst einfach halt immer der Stelle nach, an der früher ihr Klang war. Nun, wenn sie nicht mehr klingt, kann man sie nicht mehr hören, richtig? Nun, aber wenn sie früher geklungen hat, musst du doch einfach nur hören, wo sie früher geklungen hat und wo sie jetzt nicht mehr ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nun, äh, sieh mal, äh, Narian geht dann an an's der Regale und nimmt ein Buch heraus und wirft es dann achtlos, also nicht im Sitz wegwerfen, aber wirft es halt flach, irgendwie mit einem großen nein, nein, Klatschen nein, nein, auf den Boden. Was, was tut ihr da? die da? Naja, sieh mal, hier ist doch jetzt ein Loch. Da ist nichts. Aber du siehst doch, dass da mal etwas war. Und wenn, und wenn jemand ich muss aufpassen aber mir. Wenn jemand fragt, wo denn das, er äh, bückt sich dann neues das Buch wieder auf. Von lebendigen Wesenheiten im, oh, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, dich fragt, wo das hier gewesen ist, er äh, wedelt mit dem Folianten. Äh, dann sagst du auch, da. Und zeigt auf die leere Stelle, wo ich war. Ich ganz vorsichtig nach diesen Folianten und stelle ihn dort wieder zurück, wo er gestanden hat. Ja, äh, könnt ihr etwas vorsichtiger mit diesen Büchern umgehen? Also, ich, ich verstehe eure, eure Überlegung, aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Könnt ihr dieses, diese Harfe wahrnehmen, Orten, feststellen, wo sie ist oder wo sie war? Naja, wenn sie niemand weggetragen hat? Also Ja.